Also, wir, es ist ja nun mal, wie es ist. Ne? Letzten Donnerstag kam einfach mein Kollege Robert zu mir und sagt, lass uns einfach mal Skifahren gehen. Ich habe mir dann den neuen Hawks Prime XCD mitgenommen, weil der perfekt zu meiner Fußbreite passt. Atomic hat ja eh für jede Fußbreite die passenden Schuhe. Also der First Fit von den Schuhen ist Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Ich bin dort reingestiegen heute Morgen und ich dachte, ich will da nie wieder raus. Ich habe mich halt mit dem Robert am Lift verabredet. Das war ein komplett neues Skigebiet. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Und ich habe irgendwo am Ende geparkt. War so ein bisschen scheiße am Anfang, weil es doch ein recht langer Weg war dann eben. Aber irgendwo war es wieder cool. In dem Morgen bin ich da alleine bis zu den Bergbahnen gegangen, in der Natur. Und als wir dann endlich hier waren, die Pisten, ein Traum. Das macht schon Spaß mit dem Robert. Also wir haben wirklich einen, immer einen coolen Skitag. Wir wollen schon das ganze Skigebiet irgendwo kennenlernen, aber ohne Stress. Wir haben in der Arbeit jetzt nicht so krass viel Zeit, sich auszutauschen. Deswegen nutzen wir auch mal diese gemeinsamen Wochenenden. Und dann geht es auch darum, dass wir auch mal in der Mittagspause ein Bierchen trinken und wirklich mal fünfe Grad sein lassen. Und es nicht nur immer krass auf Kilometer runter, runter, runter, sondern ein bisschen Skifahren, ein bisschen quatschen, einfach den einen schönen Skitag erleben. Also mein, mein geilster Skimoment war mal wirklich die erste Abfahrt heute Morgen, als die Pisten total unverspurt waren und beide das Lächeln im Gesicht hatten.